damaligen Zeit von der sowjetischen Besatzung und leider, leider, leider wird hier gerade alles abgerissen. Hier seht ihr seht die Baggerspuren, deswegen ich glaube, das ist mit die letzte Möglichkeit hier noch irgendwas zu sehen. Schau mal hier. der SS und wurde nach dem Krieg von den Russen weiter genutzt als Kaserne. Das ist das alte Kraftwerk. Und hier könnte man theoretisch auch überall rein. Das machen wir auch gleich. Also es hat sich schon sehr viel verändert hier. So. Denke, als kurze übersicht reicht das auf jeden fall man muss auf jeden fall überall vorsichtig sein weil der boden ist an vielen stellen aufgebrochen und schaut euch mal diese riesen fenster an wunderschön Leute, da vorne ist ein Fenster, eine Tür auf, da schauen wir mal rein. Das Problem ist, die Sonne steht extrem tief und ich habe schon mehrere Stimmen gehört. Die können mich sehen, nicht die, aber nicht und das ist nicht ganz so cool. Zweite Weltkrieg zur so Unterverteilung. Ja, ich liebe dran. Haben für TikTok gemacht und dann sind mir diese alten Tafeln aufgefallen. Schaut euch das mal an. Alles voller russischer Schrift und hier haben wir sogar eine Karte. Und Licht ist sogar besser. Das ist Essen und Trinken, das ist äh, Landwirtschaft, das ist wahrscheinlich Funk, das ist Industrie, Funk, Bagger, also Baustelle vielleicht. Leider kann ich die Schrift Öl vorkommen, das müsste eigentlich bewahrt werden Leute und viel zu schade, dass das zerstört wird, das ist wahrscheinlich die Entwicklung über die Jahre oder über die Dekaden 1940, 1940, dass die Entwicklung im Zweiten Weltkrieg, als die Sowjetunion angegriffen wurde, unfassbar, unfassbar. Sprachlos, ich bin absolut sprachlos. Schaut euch das mal an. Eigentlich müsste hier ungefähr Moskau sein. So Mock war aber, wir sehen es nicht. Sehr schade. So, hier haben wir mal ein perfektes Stück Zeitgeschichte 1986. Da sieht man es 1986. Wohnung ist damit tapeziert worden, wow. und das ist das Gebäude, wo wir jetzt rein wollen. Schaut euch das mal an. Wenn wir Glück haben ist die Tür auf, und die Tür ist auf. der halten, oder? Die haben das so wiederhergestellt, dass man auf jeden Fall hier wieder was draus machen kann. Ich habe hab eigentlich genug Licht für dich zum Fotografieren. Also, in jeder Ecke ist ein Hakenkreuz im goldenen Mosaik. Das hier wurde schon entfernt. Eichenlaub, der Reichsadler. Auch hier wurden Teile des Hakenkreuzes entfernt. Das ist hier noch fast komplett vorhanden. Auch das ist doch was, das ist ganz komplett vorhanden hier. Dieses, da ist wirklich alles noch okay. Ich, schaut euch das mal an. Auf dem Boden scheint auch mal was gewesen zu sein. Aber das kann man nicht mehr identifizieren. wie weitgängig das hier alles ist. lang, ihr seht das hier vorne, weil das abgehangen mit Trockenbauelementen und vor erst kurzer Zeit hat man das wieder entdeckt und dabei hat man auch hier einige von diesen Mosaiken rausgerissen oder man hat sie geklaut, eins von beiden. Aber in Summe mega krass. Schaut euch das mal an. So und jetzt ist Zeit Adieu zu sagen. Ich würde sagen wir gehen mal weiter. Wenn wir was Gutes sehen, melden wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir sind wieder raus. Guck mal, da vorne ist Licht an, siehst du das? Da gehen wir auch nicht hin, da ist aktive Baustelle. Da halten wir uns auf jeden Fall fern von. Und jetzt gehen wir mal in das Gebäude rein, wo ich gerade alleine nicht rein wollte. In der Hoffnung, dass wir dann noch ein bisschen was sehen. Und ich würde sagen, wenn wir spannende Szenen, melde ich mich gleich wieder zurück. 12.10.1917 1917, ist doch, oder? Hm. 91 also oder jetzt ist es eine 4? 4 ist das, ne? 1947. Könnte auch sein, oh auch, Entweder eine 1 oder ja. 4. Und hier hat sich auch 49, 49. Ah ja, doch. Ach, ja, Haben die sich, big Graffitis haben die sich hier oh, verewigt. Auf der Seite nicht. schauen ob wir hier noch irgendwas finden. Eine alte Gefängnistür. Und hier was ist das denn? Hier ist ein alter Barren. Guck mal, das ist ein alter Sportraum. Siehst du das? Das machen wir eine Übung. Oder hier. Das ist ja wohl heftig, hier haben die dann ihren Sport gemacht, das waren alles Bilder hier an der Wand, leider nicht mehr zu sehen. Sachen. Ist ein altes Rohr oder? Abschlussrohr? Äh, ich weiß nicht, irgendeine Kartusche auf jeden Fall. Ja, so ja ist einfach, also. Aber ich hab davon auch schon mal welche gesehen. Auch in Vogelsang. Ja? Mhm. Ist ja geil. Ist immer Schöner Knobelbecher. gut getrunken. Die Leute, Medizinball. Alles voller Garnisonsschuhe. Ja, meine lieben Leute, die Toiletten möchte ich auf jeden Fall noch kurz gezeigt haben, aber mit diesen Bildern möchte ich mich auch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Dieser Spot ist auf jeden Fall ultra krass. Ich war jetzt mittlerweile das zweite oder dritte Mal da und ich werde auf jeden Fall, bevor es abgerissen wird, noch mal vorbeikommen. Und wenn euch so ein Content gefällt, lasst mir gerne ein Abo da, zeigt mir eure Zuneigung über einen Kommentar, natürlich auch über ein Like. Würde mich freuen, wenn ihr mir sagen würdet, was ihr als nächstes gerne sehen möchtet, ich versuche das gerne einzurichten in diesem Sinne, ich bin raus, euer Random Life Ciao